Hi und willkommen. Mein Name ist dann LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir das shinra Hauptquartier betreten und ja, wir auch. Oh, ich sehe gerade dritte Etage, steht da glaube ich bei jedem links neben den Namen. Ja, warum wohl das, weil wir jetzt hier ein ganzes Weilchen nach oben klettern werden mit der Treppe? Ja, wir hatten die Wahl zwischen dem Fahrstuhl und die Treppe und ich habe natürlich die Treppe gewählt. Weil ich sehr viel darauf lege, irgendwie mich anzuschleichen. Und ja, ähm, je nachdem, wie sehr die am Original hier ähm, dran geblieben sind, könnte hat jetzt ganz schön lange dauern. Weil die haben jeden anderen Moment in diesem Spiel ein bisschen lang gezogen. Also nehme ich mal an, das hier wird auch ganz schön lange dauern. Und ja, wir gehen jetzt die Treppe nach oben. Und klettern nach oben. Jetzt war irgendwann aber es scheint sehr viel kürzer zu sein wir sind jetzt schon ja, okay da geht definitiv schneller ja gerade ist angefangen ja jetzt oh, jeder einzelne Treppe eine Etage das kann doch irgendwie nicht stimmen oh. ich habe mir ja mehr erwartet wenn ich ehrlich bin wir es nicht aufgeben. Ihr könnt es auch auf mich schieben. Geht dir etwa die Puste aus? Und wovon träumst du sonst so? Oh, könnt ihr den Quatsch bitte lassen? Vom Streiten werden die Stufen auch nicht weniger. Tiefer. Ich wollte. Okay, Wir trotzdem mit sich. Deine Ausreden kannst du dir für oben aufheben. Ich kann auch gar nicht mehr schnell laufen, sehe ich gerade. <lacht> die war schon im 60. Stock. Ey. Barrett ist höher als ich. Ja, okay, die waren auch immer vor allem. Aber... Okay, jetzt geht es ein bisschen langsamer. Hi Barrett, wie geht's? Ist auch so ein Spaß wie ich Ich finde das witzig. Ihr könnt sagen, was da war. Forschung und Entwicklung sind also ganz oben. Ja, ganz genau. Na, zum Glück kletter ich gerne. Aber ja, sind schon ja 20 <lacht> Ebener. Ne? Kümmer dich um Barrett. Ja. Hm? Ich kann dich nicht hören. Barrett kannst du mir überlassen. <lacht> Sorry, Kumpel. Dann schieb mal ein bisschen. Noch <lacht> <lacht> oh, die Hälfte haben wir auch schon leicht geschafft. Ne, 23. Tiefer hat die Hälfte schon geschafft. Ja, okay. Er ist genauso nicht wie morgen Okay, ich bleibe bei dir. Ich warte mal auf dich, Bert. Ich finde aber immer noch, der Original tab besser gemacht. Also, er kommt noch irgendwas. Komplett geschaffen hat. Die war schon im 33. Stock. Ey. Oh, 30. Stock erst. Okay. Ja. Also falls ihr irgendwas Spannendes erwartet habt, ne? Ja. Kann ich euch beruhigen? Ne, ne. So wird nichts. Oh, aber wir haben tiefer eingeholt. Ich meine, man könnte sogar noch den Weg zurückrennen, ne? Und dann immer noch den Aufzug nehmen. Jetzt dreht er durch. Das. Okay, allein das war schon wert. Ich glaube, wir sind ja echt gleich zehn Minuten. Und so weitergeht. Nur in diesen Treppen hier. Am Hochklemmen. Ich kann übrigens noch nicht schneller laufen. Gerade ich drücke schon R2 zum Rennen, aber geht nicht das so schnell wie ich gerade laufen kann. So noch ungefähr 20 Etagen bis zum 59. Ist jetzt eigentlich für jedes einzelne Ding hier eine... Nee. habe ich wieder programmiert. haben ja seck ja ganz schockt dann jedenfalls dieser scheiß Server eigentlich noch? <lacht> ja Bird am Ende physisch und geistig ja mal fragen. glaub kaum, dass sie dir antworten würde. Man klaut Sein. Ja. Ah, noch 15. Das ist aus das verrückte Macht aus Asterix und oblings gegen Caesar. Nee, nicht gegen Caesar. Doch gegen Rom, glaube ich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Der dritte oder vierte Film, weiß ich nicht. Ah, 47. Ich kann übrigens immer noch nicht schnell laufen. wenn ich jetzt nicht erwartet von bald lass es bitte ja, lass es. <lacht> wieso soll das sarkastisch sein oder so ich weiß nicht. weil wir kein unglück heraufbeschwören wollen ja ich glaube lieber dreimal auf holz leiste <lacht> mir deinen kopf Mein Gott, alle sind hier vor allem... Wir alle haben irgendwie genug, ey. jetzt laufe ich nur... Jetzt laufe ich noch langsamer. Wer wird? Bleib mal stehen. Alter. Ich. Wasser. Ich hoffe da oben hat er eine Bank auf uns. Vita, Verdammt, wir sind voll Heiltrank, nein. <lacht> oh, hallo, wie geht's denn so? Du auch hier. Es reicht! Ich drehe jetzt um! <lacht> Jawohl, genau wie im Original. <lacht> du schon fast da, Berrit. Ja, okay, das war es wert. Zehn Minuten hier ja, nur eine Treppe hochgelaufen, genauso wie ich es geplant hatte. Hier gibt es content auf diesem Kanal. Habt ihr schon abonniert, geliked und so? Hatte mich so schon weiterempfohlen. <lacht> ja, ich liebe jeden einzelnen Moment hier. Na, ja, tiefer, du bist schon angekommen. ne? Warte, ich bin auch da. Hi. Na. <lacht> so, das war jeden Moment wert. <lacht> so, jetzt sind wir fit, Shinra. Zu erledigen. Leute. Ja, es sind keine Treppen mehr, also ich kann mich nicht bewegen. Ich kann noch nichts machen. Gut, los geht's. Sehr geil, Oh, ich kann gar nicht mehr umdrehen. Schade, vielleicht auch umgekehrt in dem Aufzug 90 100 110. Marco Dichte erreicht kritisches Ausmaß. <lacht> Initiiere die Kühlung mit Frostmateria. <lacht> oh. Mit Verlaub, Zeit für Ihr Meeting. Mit Verlaub. Wage es nicht, mich in diesem wichtigen Moment zu stören. <lacht> mako und Materia im stabilen Bereich. Der Materia-Kern nimmt an Masse zu. Zum <lacht> Glück <lacht> <lacht> hat gerade niemand geguckt. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Wir gehen. Grenzwerte überschritten. Weiter steigen. Die Lösung beginnt sich zu kristallisieren. Oh, Kontrolle verloren. Verdammt, wir werden alle nicht hinterher alles schön auf. hinterher? Was? hinterher. In der Tat ziemlich himmlisch hier suchen wir den Empfang. Jetzt kämen wir um, kann ich echt jetzt umkehren? Ich kann es viel schneller. Hm, will ich den ganzen Weg noch mal zurücklaufen und den Aufzug benutzen? Nein, lass mal kommen. Noch eine Menge Kämpfe. Im Original war es jedenfalls so. So, wir sind im 59. Stockwerk im Shinra Gebäude. Hey, seht mal. Klaus, komm mal rüber. Ich nehme an, wir können auch gar nicht mehr in Aufzug benutzen, dann, ne? Warte mal, wo ist das hier? Hm. Himmelsstürmer. okay sieht jetzt nicht so aus hm? nicht nur so hoch und sehen die aussicht und freuen sich in wolf wie schön das alles ist jedes einzelne dieser lichter brennt nur weil die planeten das leben auch sagt und die merken es nicht mal das wäre mir ja fast auch so gegangen. Musik im Hintergrund. Ja, das könnte dann irgendwie aus Final Fantasy 15 oder so sein. So. Frage ist jetzt, wo geht's jetzt genau lang? wäre der Aufzug glaube ich gewesen. Ne ich gehe zurück. Ich bin ich hochfahr, Kommen wieder. Wo wir werden, werden denn hier Kämpfe? bitteschön schön. Wir hätten denn hier Kämpfstadt gefunden. Jetzt immer noch stürmen da ja, mache ich jetzt mal ich guck mal oder ist die musik die ich die ganze zeit die ich die ganze zeit gewartet habe vom schöner gebäude dun, dun, dun, dun, dun. Okay. ja okay ja, man werden hat nicht mal machen können ich glaube im Original wäre so gewesen dann wäre es die Treppe zurückgegangen dann hätte sie noch mal den Aufzug genommen das nach oben gefahren das war voll Hirn verblödet weil du dann noch mal zehn Minuten hier runter rennen müsstest aber warum nicht nicht ne? auf der Treppe im Original waren auch einige Gegenstände glaube ich so aber normale Sachen so wie Potions und Elixiere und was ich das Besonderes, <lacht> gut, wir uns hier noch mal gründlich um bevor wir weitergehen. Hier brauchen wir brauchen eine Schlüsselkarte ne? und eine autorisierte Schlüsselkarte. Ja, jetzt müssen wir ja. Ich habe so ungefähr noch in Erinnerung, wie das Schindler-Gebäude hier so abgelaufen ist. Ja, jetzt sei ruhig. Und ja, ich bin mal gespannt, wie hat hier umgesetzt wurde. Wird jedenfalls interessant. Ich versuche gar nicht erst die eine Tür. Hallo, Madame. der 60. und endet in der 64. Etage. Perfekt. Bitte folgen Sie der Route. Am Ausgang jeder Etage befindet sich ein Gerät, mit dem Sie Ihre Karte aktualisieren können. Erst danach können Sie die nächste Etage betreten. Klingt irgendwie nicht sicher. Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei Ihrer Reise durch die spannende Welt von Shinra. Müssen die es immer so umständlich machen? Haben euch das nicht auch irgendwie komisch vor? Verdächtig reibungslos, nicht wahr? Als wüssten sie, das dass wir hier sind, hm. die ruhig versuchen? Dann kann ich mich endlich abreagieren. Ach, was die Sperre ist ja nur zufällig aufgegangen, da ganz unten tief, was sich reingeschlichen du hat. Du haben. Wir sind keine Soldaten und nicht sie uns empfangen. Monats ist für dich eh gelaufen. Okay. Ich nehme jetzt nichts mehr, ne? Da sind ja ja noch Quests. Ich könnte mir vorstellen, dass hier noch Quests sein könnten. Irgendwie für irgendwelche Mitarbeiter, die nicht wissen, wer wir sind, hier irgendwie so Aufträge machen können. Könnte ich mir gut vorstellen, irgendwie so was so hm. das schön hier aus ne? ich gehe natürlich hier auch geht natürlich nicht nur no. oh <lacht> ja, so ein paar schritte zurück geht so oh gott stärker sich alle reaktoren und pfeiler ja ganz genau nein alle wir müssen jedes risiko ausschließen bei der kleinsten Auffälligkeit will ich einen Bericht. Darf ich kurz stören? Ja, natürlich. Ich habe hier den fertigen Schadensbericht zu Sektor 7. Sie sollten hm? sich aber auch eine Pause gönnen. Nein, unser Meeting ist schon bald. Ich muss die Schäden und Reparaturmaßnahmen sondieren. ein ganzes Viertel zu zerstören. Ist einfach unentschuldbar. Sowas tut niemand bei Verstand. Mag sein, aber... das dürfen Sie nicht in dem Meeting sagen. Unter gar keinen Umständen. Das weiß ich doch selbst. Hm. das Horstlichter. Okay. Ich bekomme ja auch schon wieder voll die Fallout Vibes hier, weil wir sind ein Gebäude, wo voll viel, brauche ich vergesse meinen Namen davon, irgendwas gut geredet wird, aber nicht gut ist. Irgendwann P, glaube ich. Äh, ich habe den Namen, ich vergesse den Namen. Ich vergesse immer wieder den Namen, wie man das nennt, was Fallout die ganze Zeit machte. Wie nennt man das immer? Ich, äh, Ja, komm. Von Shinra. Was kommt jetzt für ein Scheiß? Hier in der Ausstellungshalle widmen wir uns dem Leben des Direktors, den zahlreichen Abteilungen unseres großartigen Konzerns, sowie der Marco Stadt Midgar und ihrer faszinierenden Energieform. Die Ausstellung ist in drei große Bereiche unterteilt. Ja, ja, ist schon gut. Mhm. Auf Besichtigungstour. Der Präsident, ich ja, mag sich halt jemand besonders gern. Nur so, ich hasse diesen Typen und alles für was er steht. Also, mein Shinra? ja. Yeah. Okay, oh, weiter. Hier Raum zum Chillen. Gäste, wir hoffen Ihnen gefällt die Besichtigungstour. Sicher haben Sie eine Menge über den Direktor und die Firma erfahren. So hautnah wie hier atmen die Geschichte nirgendwo sonst. So alle wichtigen Leute. Scarlett gerade, Heidegar. Ich weiß nicht, ob sein Name schon erwähnt wurde. Aber ich weiß auch, wer das ist. Ja. ich glaube, sein Name war auch noch nicht gehört, ne? das sind die großen Tiere, hier. Sie werden staunen, in welchen Bereichen neben der Energieerzeugung tätig ist. Seien Sie gespannt. die ausstellung über die waffenentwicklung wird momentan umgebaut wir bitten vielmals um entschuldigung okay oh. da hat sich sogar man ausgestellt persönlich Herzlich Willkommen im Shinra-Gebäude. Was die Forschungsabteilung Großartiges leistet, vermögen Kleingeister wie Sie natürlich nicht zu fassen. Deswegen erspare ich mir eine Erklärung einfach. Die Wissenschaft schreitet stetig voran, ob Sie es merken oder nicht. Momentan ruht sie allerdings und alles nur wegen dieser Aufnahme. Ich kann es mir nicht leisten, noch mehr Zeit zu vergeuden. Also entschuldigen Unde. Sie mich bitte. Sie haben doch sicher die Güte. Ich war Bock gehabt hier als Hologramm irgendwie aufzutauchen. Wie bitte, was habe ich tun da, äh, dass Sie lesen? Aha, dann lass doch mal sehen. Willkommen im Shinra-Gebäude. Die Abteilung für Weltraumforschung, der ich voranstehe. ...nutzte hochleistungsfähige Raketenantriebe aus der Waffenentwicklung? ist nicht beeindruckt. Um das Weite all und seine Ressourcen zu erobern. Ähm, alle, alle, äh, Jetzt, wo wir das Makro haben, liegen die Weltraumprojekte auf Eisen. Was ich bedauerlich finde. Okay. Den trifft man gar nicht, also persönlich, jedenfalls als ah, Heiliger Momentan umgebaut, um Entschuldigung. Ach, komm schon. Willkommen im Shinra-Gebäude. Die Abteilung für Stadtplanung kümmert sich um den Bau und die Instandhaltung der kompletten Infrastruktur von Midgar. Von den makro über die Platte und ihre Pfeiler bis zu den Wohngebieten und dem Verkehrsnetz. Aktuell wird die Konstruktion von Schnellstraßen vorangetrieben. Wir hoffen, dass Ihre Fertigstellung dazu beitragen wird, das Leben unserer Bürger noch komfortabler zu gestalten. Vielen Dank, dass Sie Schindler unterstützen. Okay, aber von allen gehört ich bestimmt. nur der Präsident Hier irgendwann hm. ich hätte auch nirgends anders hingehen können. Ne? Merke ich gerade so. in diesem Teil der Ausstellung haben sie erfahren, in welchen Bereichen Schindler tätig ist und was der Konzern bislang schon vollbracht hat. Wir hoffen, es hat ihnen gefallen. Wir nutzen unsere Errungenschaften, um Ihr Leben tag ein Tag aus sicherer zu machen. Hm. Schön, ganze Makro. Nehme ich mal an, soll das sein, ne? Wenn jetzt alles, wie die Stadt fließt, vom Planeten ausgesaugt wurde. Ja. In diesem Sinne, im nächsten Teil erfahren Sie alles über Marco Energie, die Reaktoren und mit uh. freuen Sie sich auf eine umfassende Einführung. Gleich geht es los. Jawohl. Oh, Dies ja. ist ein detailgetreues Modell der Smitger Smitger ich noch. im Maßstab 1 zu 10.000. Wie Sie sehen können, gibt es acht Reaktoren, die über das ganze Stadtgebiet verteilt sind und Tag und Nacht frisches Mako fördern. Mako ist ein Rohstoff, der unbegrenzt im Erdreich vorkommt. Sheikha ja. fördert diesen Rohstoff und gewinnt Energie aus ihm, die ihnen auch in Form unserer hochklassigen Kraftstoffe zugutekommt. Die Verbreitung von Mako-Energie hat unser Leben in vielerlei Hinsicht bereichert. Midgar ist zu einer fortschrittlichen Stadt erblüht, in der das Leben niemals stillsteht. Eine lebhafte Metropole, der Mittelpunkt unserer wunderbaren Welt. Eh hey, alles nur Lügen. No. Marco hat unser Leben tatsächlich bequemer gemacht. Aber Bequemlichkeit verschleiert den Blick aufs Wesentliche. Ich weiß, wovon ich da spreche. Deswegen mich um so welchen stock sind wir jetzt eigentlich im 16 okay dieses ding war nämlich in der anderen etage im original und da fehlten einige bereiche die man suchen musste im original und dann danach einfügen konnte ich weiß man nicht mal ob man was dafür gekommen hat oder so aber naja wieso war das dann Herzlichen Glückwunsch! Sie sind nun ein wahrer shinra kenner Sie sind nun bereit, unsere visuelle Ausstellung auf der 61. Etage zu besuchen, wo wir mit neuester Technik hautnah in unsere Geschichte eintauchen. Okay, da würde ich aber sagen, das ist ein guter Ort, um Schnitt zu machen. Wir haben uns ein bisschen was von Shinra angehört und ja, ähm, ich versuche die ganze Zeit zu nachdenken, wie dieses Wort heißt hier. Wenn irgendwas schön gerät wird wie ein fallout irgendwann mit p aber ich, ich komme einfach nicht auf <lacht> egal Megus wird mir wahrscheinlich schon sagen vielleicht habe ich da auch schon gegoogelt im letzten im nächsten part und ja keine ahnung ich sag dann schon mal dankeschön fürs zuschauen ich hoffe euch hat der gefallen wenn ja lasst doch bitte ein like ein ein kommentar das würde mich sehr freuen und ich sehe ich dann in der nächsten folge wieder. tschüss